Mike und Steve sind zwei beinharte Verkäufer, zwei Manager-Typen, die sich im Endeffekt im Film äh, ähnlich verhalten wie Verkäufer in diesen berühmten amerikanischen Verkaufsshows. Äh, den ersten spielt bekanntlicherweise Markus Konzorenger und für den zweiten freue ich mich sehr, dass mir Ike Breit äh, zugesagt hat für die Rolle. Mhm. Mike, uns, du hast das ganze Drehbuch so gelesen, was sehr fleißig, nicht <lacht> den Teil der dich betrifft. Was bewegt dich dazu, bei dem Projekt mit dabei zu sein? In erster Linie, dass du mir versichert hast, dass das keine Low-Budget-Produktion ist. Es ist sogar eine No-Budget-Produktion. Eben und genau. Vielleicht kann ich erörtern den Unterschied. Eine Low-Budget-Produktion heißt so viel wie da macht jemand einen Film, der wenig Geld hat. Genau was, also mit wenig Geld kann man da überhaupt einen gescheiten Film machen. Der Schauspieler ist dann einer, der um eine ganz geringe Gage mitspielt, der muss quasi, der ist schon so am Sand, dass er solche schlecht bezahlten Rollen annehmen muss. Also da steht immer der Begriff Loser irgendwie darüber. Während bei einer No-Budget-Produktion überlegt man sich, was motiviert Menschen ohne Geld einen Film zu machen. Da gibt es ja nur eins. Motivation, also beste Motivation durch Leidenschaft, Begeisterung. Der Schauspieler arbeitet ehrenamtlich Da steckt das Wort Ehre drinnen. Also nur positiv. Na? Da, ja, da kann ich jetzt nichts mehr dazu sagen. <lacht> Gut. Komm her. Ist auf mein Platz. Ja, komm her. Das ist